Bei diesem Konkurrenzsatz gibt es eine Besonderheit. Er funktioniert nur dann, wenn der Winkel bekannt ist, der der größeren der beiden Seiten gegenüber liegt. Daher schreibt man auch Groß S, Klein S, Groß B. Das große B liegt gegenüber vom großen S. Das kann man sich eigentlich auch leicht merken: Die längere Seite und der Winkel heißen immer gleich. Zur Seite A gehört der Winkel Alpha, zur Seite B gehört der Winkel Beta und zur Seite C gehört der Winkel Gamma. Der Winkel und die Seiten in unserem Dreieck sind hier wieder blau gekennzeichnet. Bei diesem Konkurrenzsatz müssen wir mit der kürzeren Strecke anfangen. Wir nehmen wieder das Werkzeug Strecke mit fester Länge, verschieben dann die Punkte, wie wir es brauchen und benennen um. Jetzt kommt der Winkel. C anklicken, das ist ein Punkt auf dem Schenkel, A anklicken, den Scheitelpunkt, und überlegen, im oder gegen den Uhrzeigersinn, im Uhrzeigersinn. Der Hilfspunkt A' soll in B' umbenannt werden und die Anzeigegröße des Winkels verändert. So ist es schön. Mit einem Strahl erstellen wir die Seite C, allerdings liegt die Länge noch nicht fest. Um die Länge von C festzulegen, verwenden wir das Werkzeug Kreis mit Mittelpunkt und Radius. Mit dem Schneidewerkzeug wird der Punkt B hinzugefügt. Für den Schenkel A verwenden wir eine Strecke. Den Kreis und den Hilfspunkt B' können wir ausblenden fertig.